So, und wir sind wieder da. Ich muss kurz gucken, ob ich noch eine Strecke nicht gemacht habe jetzt. Aber ich glaube, ich sollte jetzt alle erledigt haben. Ich gucke sicher jetzt aber einfach kurz durch, weil wenn ich alle gemacht hätte, dann würde ich noch ganz kurz nach links auf die Challenge gehen und da eine Kiste freispielen. Und so wie es aussieht, habe ich wirklich alles, außer ihr Finale halt da oben. Aber... Das lasse ich jetzt mal sein. Hier habe ich nämlich eine Challenge, dass ich eine spezielle Kiste kriegen kann. Die würde ich dann doch gerne mal probieren. Oder auch nicht? Anscheinend nicht. Oh. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich lerne mal was und bin kurz still gleich, dass ich das auch hören kann, sobald es geladen hat, wie immer. Bin ich kurz still. Sorry. So far, you've been focusing on going fast and climbing into the air. So it's probably a good idea that we discuss landing in more detail. Normally, this isn't too difficult, as you just make sure your wheels are underneath you but there is one situation that requires more skill, uphill landings. This technique is very useful, as you'll find increasingly difficult examples as you continue your journey. The key elements of this technique are rotating your bike to make sure you land correctly, and then only using enough gas to steady yourself before moving on. The bike rotation is achieved by leaning from side to side, and your aim is to get your wheels to land at about the same time. Just as the bike meets the ramp, lean forward to get your body weight over the handlebars. This will help you get balance and grip. You'll want to press the gas hard enough to stop you rolling backwards, but gentle enough to avoid lifting your front wheel. This is a skill, and you'll need practice before it comes naturally. The most common mistakes riders make is to either accelerate too hard and flip backwards, or to lean too far forward, which will lift the rear wheel into the air. Trust me, you don't want that to happen. Speaking of that, if the rewild lifts, we've got no power. If this happens, tap the brake. This will bring the rewild down, and you can then use the gas to get back under control. The next track we've created will definitely test what we've covered, especially at the higher grades. Focus on the technique rather than going fast, and if you get stuck, you can always ask for help. Okay, ich muss sagen, der Typ ist recht sympathisch meiner Meinung nach. Aber das war etwas, das ich nie konnte bis jetzt. Okay, hier kann ich den Geist nochmal angucken, der landet. Ach so, ich mache mal die Tipps aus, weil ich muss das ja dann auch ohne können. Hier geht's noch, hier ist gar kein Problem. Schlimm wird es dann, wenn es jetzt diese Winkel hat. Aha. Fuck. Ja, das wird ein wenig mühsam. Das wird dezent mühsam. Ich gucke mal kurz im Geist zu. Der fährt runter, bremst ganz langsam oder gibt nur so wenig Gas, dass er langsam rollt. Okay. Jawohl. Okay, ich bin jetzt gleich bei der b note nein okay hat okay, gereicht okay jetzt wird es richtig tricky ja jetzt kommen zu steilen für mich das sind die die ich nie hinkriege ehrlich gesagt man muss wirklich mit bremsen schaffen und das ist das problem ich kriege das nicht so hin wie ich sollte oder wie ich will Ja. Aber ich muss sagen, der Typ, der erklärt, wirkt rechts... Ich, ich breche ab. Ich bin doof. Ich habe gerade hard resettet, ne? Ich Idiot. Ja gut, dann muss ich nochmal ganz kurz... Ich will bis zum B, will ich durch, weil das war einfach. Ab B muss ich dann gucken, dass ich das abbrechen kann. Weil bis dahin habe ich es ja geschafft, war oben auch das Burning, bis da bin ich gekommen. Aus irgendeinem Grund habe ich aber abgebrochen, weil ich Hard-Resette statt Soft-Resette meistens, wenn ich zu viel Fehler mache. Das ist automatisch drin unterdessen, leider. So geht's es auch. Mhm. Nicht viel, nicht viel, auf jeden Fall. Ah, ja, come on. Wenigstens bis zu B will ich wieder kommen, weißt du nicht, dass ist, ich... weil ich habe es ja geschafft bis dahin. Ja, jetzt, okay. Okay, ich breche hier ab, weil das kriege ich nicht hin. Das heißt, ich kriege keine B-Note bis jetzt. Ich finde das super wert, ich probiere zu motivieren. Also ich mag diesen Typen, der die Lektionen gibt, echt, wirklich. Ich finde den echt super eigentlich. Aber ich kann ein A gerade nicht erreichen, denke ich. Ich meine, die Art, wie die Lektionen abgeschlossen sind, sind cool. Ich mag seine Art, wie er es präsentiert, die Stimme ist angenehm. Ich finde den echt super. Allgemein, ich würde den echt fein. Ah, da ist mal eine Challenge. Komm, wir machen mal so eine richtige Challenge hier. Weil ich muss ja schließlich noch etwas üben und sobald ich den alle drei gemacht habe, das sollte eigentlich machbar sein, würde ich dann ähm, die Arena machen. Okay, Nein, das braucht ein Ticket Nein, nein, nein, nicht, nicht Hard Resetten Soft Reset müsste reichen für Bronze Hoffe ich Ansonsten darf ich nochmal probieren, glaube ich Sowieso Ah, also der ist ja nicht unbedingt Bronze Der kann ja selber auch eine Goldmedaille haben Die challenge mich ja mit drei etwa gleich starken Scheiße. Gut, dann muss ich Hard Resetten und eine Niederlage abgeben dafür. Leider, leider. Kann man nichts machen. Ach so, das ist die Strecke, ja. Ich mag die Kamerasicht nicht unbedingt so, wenn sie so platt, wirklich plattformmäßig ist. Auch wenn Trials halt als Plattformer eingetragen ist. Äh, Im Allgemeinen mag ich, wenn die Kamera leicht gedreht ist, lieber. Ja genau, jetzt weiß ich wieder, welche Strecke das ist. habe sogar noch meine Zeit verbessert. Nice. Kann man nicht immer machen. Ich krieg das nochmal. Ich, ich finde das Bike sieht cool aus, so mit den Rädern. Oh mann. Ah, der gehört zum Ubisoft. Vielleicht hat der die Maske deswegen schon früher gehabt. Sieht ein bisschen aus wie Chewbacca. Aber so ein richtig komischer Chewbacca. Aber ich krieg das hin, auch bei dem. Verdammt, der hat die gute Auflage. Okay, der wird echt... Die haben mir schwere Charakter gegeben. Jazz. Ich muss jetzt ernsthaft meinen Heart Reset Nummer 2 brauchen für den. Es macht weh, aber ich muss... Weil der erste war ja der einfachste von den dreien Und wenn ich bei dem schon ohne Fehler durchkommen muss, dann kann ich beim zweiten keine Fehler machen. Oh, oh, ich weiß nicht, ob ich den kriege. So schon, was ich, ich glaube, die, die Herausforderung für die ich tatsächlich. Ich muss noch einmal hart resetten. Letzte Chance. Tut mir leid. Es ist echt schwer. Ach, scheiße, das zählt Okay. Gut, ich habe es probiert. Passiert. Wir gehen nach Bali. Bali Blast. Ich muss in den Top 4 landen, um weiterzukommen. Das kriege ich hin. Das T-Shirt von Average Andy ist recht am rumspacken. Ich glaube, das hat ein kleines Problem mit dem, mit der Grafik. Auch im Stream. Gut. Eine Strecke mit Sound. Okay, aber nicht die, die ich kenne. Es gibt ja die eine Strecke, da muss man sich ja am Anfang ja rollen lassen. Das war eine Multiplayer-Strecke. Die habe ich mit einem Kumpel gespielt noch. Mhm. Bis jetzt sieht es ganz stabil aus. Wobei ich glaube ich gar nicht mal so gut dran bin. Ja, ich glaube, ich kann neu starten. Wobei, oh, zweiter, dritter, dritter, äh, zweiter, oh nice, okay, das ist okay, Silber, das reicht für Gold, das ist okay, also besser kann es fast nicht sein. Ach so, ja, ich sehe unten die... Ja, klar. Ich kann hier Liga für Liga durchgehen und die Strecken angucken, was für, Gold, was für Medaillen ich da habe und was für Herausforderungen da noch anstehen. Klar. Okay, ich bin doof. Ich sehe ja alles in den Ligenbereichen. Da muss ich mir eigentlich nur merken, welche Liga ich bereits gemacht habe und die kann ich ja wieder sortieren. Klar, ich habe eine super Übersicht drüber mit diesen Menüs. Dies vergesse ich jedes Mal... Ich habe da auch schon Strecken rausgesucht, klar. Ich muss mir eigentlich nur, merken, okay, da darf ich mich nicht bewegen. Ich muss mir eigentlich nur merken, welche Liga die erste ist und die zweite und so. Das ist jetzt nicht so schwer, da die ja dann auch sortiert sind. Okay, ich muss diesen Moment richtig hinkriegen ohne Fehler, ansonsten akzeptiere ich das bei mir selber nicht. Einfach nur, dass das ist mein Hard Reset Moment da, wenn ich den verkacke. Ich muss bis dahin kommen, wo ich vorhin resettet habe, um zu sagen, da kann ich jetzt einen Soft Reset machen statt ein Hard Reset. Alles andere vorhin akzeptiere ich eigentlich nicht wirklich bei mir. Weil alles andere vorhin ist relativ easy machbar und da darf ich eigentlich keine Fehler machen. Oder nicht solche Fehler zumindest, sagen wir es so. Bis hier. Ab hier kann ich sagen, je nach, je nach Moment kann ich einen Soft Reset erwagen. Vor allem jetzt habe ich einen rechten Vorsprung, weil der andere es verkackt hat noch, der erste. Also der zweite jetzt natürlich. Ja, die Grafik hat ein bisschen durchs Rad durchgespackt natürlich, klar. Sieht man ja auch. Tiptop Erster. Schrödinger Third sieht einfach mega lustig aus. Pro Rider ist natürlich am Arsch, kann man nichts machen. So, und jetzt geht's ins Finale. Also in das Duell 1 gegen 1. Hm. Gegen top -Kanien. Ich weiß nicht, wer Anti-Il-Vesuvio -Il ist. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich verstehe den Witz dahinter nicht, ehrlich gesagt. Es ist sicher irgendein Witz oder ein Insider von Ubisoft. Ich verstehe es nicht. Ist es vielleicht ein Entwickler? Das kann sein, aber mit Anti-komischer Vorname. Ähm, kann aber sein, dass es theoretisch ein Entwickler wäre. Ich weiß es nicht. Okay, ich sehe die Herausforderung beim Finale, da kann ich nicht einfach mal sagen, ich bin jetzt nicht so gut dran, ich resette mal eben, wie ich es jetzt gerade mache, die ganze Zeit, sondern dann müsste ich wirklich alles nochmal fahren, das heißt, ich muss wirklich drei Runden perfekt hinlegen, ansonsten darf ich alles nochmal machen und das ist echt die Schwierigkeit dabei dann. Ich sehe schon das Problem dabei, wieso das so viel schwieriger ist. Okay, der Teil wird tricky. Ha. Er bleibt sogar auf dem Bike stehen. Nice. Ja, yeah, Level 40, cool, nur zwei Level, dann habe ich's ja, das heißt, ich habe ihn heute 14 Level gemacht, das heißt, ich werde noch ein bisschen selber spielen vielleicht, wobei, wahrscheinlich heute weniger. Das war erst die vierte Liga. Ja, doch, das kann sein. Nee, das habe ich erledigt. Wo ist die fünfte? Die Redlings-Liga. Mitten in Europa. Die Halbprofi. Oh nein, Semi Pro. Gut, ich glaube, wir gehen heim. Ja, genau, hier unten kann ich alle Maps angucken, die dabei sind. Klar. Und beim Filter kann ich ja gucken, in welcher Reihenfolge die released wurden und wo die stehen. Ja, dann kann ich mich eigentlich direkt hier durchspielen. Durch okay, wir sind noch im Medium, das geht. Ich würde gerne Frozen Fjord angucken. Nur weil ich mal sehen will, wie die Map design ist fürs Fjord und so. Sicher interessant gemacht. Okay, aber das heißt, ich weiß jetzt in etwa, wie ich die Übersicht habe. Ich habe das alles im Griff soweit. Das ist eigentlich ganz gut. Damit kann ich leben. Ja, guck mal weg da. So, alles klar. Oh, okay. Genug Auftrieb. Ich glaube, das wäre auch einfach auf der Mantis dann. Fuck off. Das kostet mich jetzt dann gleich mal meinen Gesamtsieg wahrscheinlich. Ja, ich fange neu an. Das waren drei Fehler auf, Hindernis, auf demselben Hindernis. Das war nicht so top. Das kriege ich besser hin. Okay, einmal ist okay. So geht's, jawohl. Fuck, nein. Ich habe gedacht, da kommt direkt eine Rampe. Nein, sie müssen nochmal einen Hügel reinbauen wegen dem Balkon hinten. Gut, Reset Nummer 3, weil ich einen Fehler gemacht habe. Komm, jetzt. Boah, ist das mühsam. Nein, das kriege ich nicht hin. Komm, ich kriege das hin. Bitte. Er hält. Das ist ein Checkpoint. Mann, ich mache da immer Hard Reset, weil es nervt mich solche Fehler, die eigentlich nicht nötig sind. Nur weil ich so blöd an der Kante aufschlage. Mein Gott, komm jetzt. Ich weiß, ich könnte sagen, ich kacke drauf momentan Bronze, aber ich will nicht. Ich will schon richtig machen, eigentlich. Aber wahrscheinlich sollte ich wirklich drauf kacken, bis ich die Mantis habe. Die Mantis ist nämlich schneller. Da könnte ich wahrscheinlich bessere... Bessere Ausweichmoves machen zum drüberkommen. Aber es geht eigentlich auch ohne ganz gut, eigentlich. Ja, der war es nicht. Nein, da, ich war doch oben. Die Checkpoints funktionieren anders, das ist nervig. Die alten Checkpoints haben, glaube ich, nach dem Hinterrad reagiert und jetzt muss ich wirklich ganz drüber sein und dann wieder dasselbe verfickte Hindernisteil. Halt Silber. Das ist mir jetzt egal. Die Strecke ist schwer. Nicht unschaffbar, aber um einiges schwerer schon. Oh, noch ein Level. Fahren wir mal hier nach Paris. Nach France. Ich fall um I Tower. Ja, klar. Das Skin von Ducer 27 gefällt mir noch recht. Maverick UBS ist halt so ein bandit -mäßig ein bisschen. Komisch, aber passt. So, mal gucken, was mir Frankreich so bietet. Ich habe genau gewusst, ich darf mich am Anfang nicht bewegen. Wenn ich das Hindernis gesehen habe, dachte ich mir, oh, oh. Fahren wir jetzt wirklich durch den Eiffeltower durch, also durch den Eiffelturm. Das wäre natürlich ganz tricky. Okay, die Map ist echt geil gemacht. Die Map ist wirklich cool gemacht. Kann man jetzt sagen, was man will, aber die Map ist verdammt geil. Ah, nur so gut. Okay, die ist... Die ist verdammt cool. Die gefällt mir echt. Bald ein Level Up. Noch nicht ganz, aber fast. Ich fahre noch etwa zwei, drei Strecken, dann ist langsam Feierabend für mich heute. Was ist da unten Trash? Wo ist die Strecke? Ich würde gerne wissen, wo die steht, schnell. Das UK-Up, die ist ja klar. Greek Grapes, das ist selbsterklärend. Pripyat, One Man's Trash. Ich weiß nicht, wo das ist. Ich bin nicht so gut in Geo, ich könnte jetzt eine Map aufmachen, aber kackt mich an. Bald gibt es die Mentes, bald gibt es die Mentes und dann kann ich die Mentes umdesignen und dann gibt es Vollparty mit da. Und dann würde ich jeweils die Maps spielen hier, so wie ich es jetzt mache. Und wenn ich dann das Level nicht hätte für die Challenges, dann würde ich anfangen bei den Easy Maps auf Gold zu spielen, halt so Stück für Stück aufzurollen, bis ich dann das Stadion wieder frei habe, dann das nächste Stadion machen und so weiter. Ja, halt bis wir möglichst viel Gold und möglichst viel bis auf Hard kommen, ähm... Bis ich dann finde, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann gucke ich mal, ob und wie ich noch weitermache. Ob ich dann ein paar Tandemrunden aufnehme noch mit einem Kumpel oder was auch immer. Ich gucke dann spontan ein bisschen auch was ich Lust habe. Zwischendurch kommt ja immer wieder was anderes, also Trials ist ja nicht das Einzige, was jetzt noch kommt, wenn ich es dann schaffe, das Zeug rauszurendern richtig. Da habe ich mein Laptop ja immer nicht so gern leider, aber das kriege ich hin. Ähm, ja, aber für die, die jetzt auf Zuckerpopel Live gucken oder den Stream nachschauen, tut mir leid, dass das schon wieder kommt. Für die, die auf YouTube schauen, ähm, wenn ihr unten in der Beschreibung guckt, habe ich den Stream von Zuckerpopel Live. Da kriegt ihr alle Streams umgeschnitten, also auch diesen hier umgeschnitten noch mit der kompletten Aufnahmerunde rein. Das ist der Stream vom 2. März 19, ist das jetzt heute. Ähm, da gucke ich halt immer, dass ich die Streams ungeschnitten komplett hochlade, datiere und so, äh, einfach damit das alles komplett dabei ist. Dieses, das Video, das ihr hier seht, ist nämlich ein bisschen geschnitten von dem auf YouTube, äh, von Twitch. Äh, Habe ich ein bisschen die Szenen rausgenommen, die repetitiv waren, Pausen und so. Also das Ganze ein bisschen kürzer ist. Also es ist nicht wirklich ein Best-of, da ich trotzdem probiere, alle Strecken zu zeigen. Äh, aber es ist mehr auf das Rennen selber aufgebaut, also nicht auf Umcustomizen und auf Lootbox-Openings und so, die sind alle weg. Äh, eigentlich. Dass man wirklich eigentlich nur das Spiel rennen selber hat. Und das gibt es dann halt auf Zuckerpuppe Live Uncut oder halt eben auf Twitch selber. Und Twitch-Link findet ihr auch unten. Yes! So, und jetzt kriegen wir die Mantis. Moment. Ich will das hören. Das ist jetzt das Profi-Bike. Ich werde damit nicht solches Stunts machen können. Aber ich werde damit sicher einiges hinkriegen. Ich lasse sie jetzt noch unbearbeitet. Ich werde sie dann... Das ist die falsche. Äh, ich werde die dann selber zusammenbauen. Noch 48. Ja, da haben wir sicher Zeit, ein paar Goldmaps zu machen. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, ob ich nach Italien will. Ne, Italien hatten wir schon. Da gibt es auch keine, äh, keine Länderflagge. Ups. Äh, nach Griechenland. Bukarest. Ist das Ukraine oder Russland. Und nach Finnisch. Finish Flash, also Finisher Blitz nach Finnland. Äh, ich würde sagen, wir gucken uns mal die griechischen Trauben an. Für die letzte Strecke heute. Ja, das ist 10 Uhr abends. Ich sage auch noch, nur noch einen Versuch, also nur noch eine Map. Trotzdem. Es ist zwar Samstag und es sind erst 10 Uhr abends, aber ich sollte langsam aufhören. Weil die Freundin hat jetzt Feierabend, dann kommt sie auch bald nach Hause und dann muss ich eh gucken. Das, weil bald sind Ferien, dann kann ich eh nicht mehr so viel aufnehmen jetzt, weil es jemand zu Hause ist. Ich guck. Irgendwie kriege ich das sicher hin. Ansonsten würde es ein bisschen mehr Pause kommen nochmal. Halt, wenn sie Ferien hat jeweils. Dann gucke ich aber immer, dass ich ein bisschen mehr im Voraus aufnehmen kann und rausrendern in der Zeit. Das habe ich jetzt auch probiert, noch relativ viel aufzunehmen, dass ich dann in der Zeit mehr rausrendern und mehr hochladen kann. Heißt aber für Twitch dann eher, dass es halt eine kleine Pause gibt jeweils wieder. Was auch kein Weltuntergang ist, aber es ist halt, wie es ist. Ich probiere mal was. Lohnt sich nicht gut. Hätte ja sein können, dass es sich lohnt, da oben drüber zu schwingen. Ich resette noch einmal. Nein, ah, oh, schade. Ich finde das wunderschön, wie die Sonne da hinten übrigens die, die Strahlen so verteilt. Das sind so diese Details, die für mich echt viel ausmachen bei den Spielen. Aber die Mantis fährt sich echt angenehm. Ich habe sie im Multiplayer ein bisschen ausprobiert, bis jetzt aber noch nicht wirklich geguckt, was sie kann, sie ist leicht, sie ist schnell, also es ist halt die Pitwipe im Neu, aber sie fährt echt super. Ich glaube, damit kriege ich sicher einige Strecken noch mal besser hin als vorhin schon. Ups. Sobald ich mich dann auch dran gewöhnt habe natürlich, weil jetzt bin ich mit dem Rhino gewöhnt, der halt Tempo hat, aber dafür keine Wendigkeit. Oder halt den Squid, der wendig ist, aber sonst nichts wirklich drauf hat. Und die, Ma die Mantis ist da ein bisschen angenehmer. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass sie von diesen ganzen Bikes weggekommen sind. Das war ja in Fusion so schlimm, man hat 20.000 Bikes gehabt. Und dann den Panda, den jeder Idiot gefahren hat, der sonst nichts hingekriegt hat. Aber irgendwie war es cool, Quad-Bike zu fahren halt. Kein Gold, okay. Habe es mir schon fast gedacht. Ja gut. Gut, also ich beende die Aufnahme für YouTube mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn ihr wollt, eben in der Beschreibung Twitch. Dann geht es bald mal hoffentlich weiter. Äh, Zuckerpuppe live und ansonsten Abo Abo dalassen, dann kriegt ihr es eh mit. Danke fürs Zuschauen.